Ich bin also in Indiana in den Vereinigten Staaten geflogen. Dann, vor dem Flug, war noch etwas Zeit, denn der Pilot kam nicht. Dann bin ich einfach herumgegangen und habe mir all die Fotos, Aufzeichnungen und so weiter angeschaut. Diesen Club gibt es seit über 30 Jahren und sie haben einen guten Ruf und all das. Dann fragte ich, wie viele sind gestorben? Sie sagten, nur 17 Leute. In den letzten 30 Jahren nur 17 Leute. Ich sagte, in Ordnung, dann heute als 18. ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber es ist möglich. Es ist möglich. Dann kommt der Pilot zu spät und sagt, tut mir leid, tut mir leid, und springt in seinen Anzug und macht all diese Dinge in solcher Eile. Dann frage ich mich, wenn der Kerl, der diese Knoten bindet, auch zu spät gekommen ist und es in Eile zusammengebunden hat, dann ist es ein Problem. Du springst also ab ohne irgendwas. Nun gut, du hast was auf dem Rücken, aber wenn du springst, springst du einfach ab. Dieser letzte Moment also, wird er sich öffnen oder nicht? Nur eine Schnur. Wisst ihr nur eine Schnur. Wenn du das hier machst, du kannst nicht daran ziehen und testen, denn wenn er sich hier öffnet, kannst du nicht springen. Du sollst es also nicht testen. Du sollst jemand glauben, der den Knoten gebunden hat, und glauben, dass er es perfekt gemacht hat. Wir wissen nicht, ob er den Knoten zum ersten Mal bindet. Das Flugzeug fliegt in einer Höhe von 4000 Metern. Üblicherweise ist es ein klapperiges altes Flugzeug. Als ich dran war, machte das Flugzeug so schreckliche Geräusche, dass es einfacher war zu springen, als im Flugzeug zu bleiben. Hey, hey, good job, good job there. hey, das ist wunderbar. Warum geht ihr nicht auch, Hier alle? In the state of Ohio. Im Staat Ohio zog Shankaran Pillai los, um Fallschirmspringen zu lernen. So about to jump. Er war kurz davor zu springen. And, uh, Und der Ausbilder sagte, wenn, wenn ich sage, ziehst <lacht> du an der Schnur, nur eine Schnur. Es gibt keine Ersatzschnur, nur eine Schnur. Also fragte Shankaran Pillai, angenommen, er öffnet sich nicht, der Falsche. Wie viel Zeit habe ich? Der Ausbilder sagte, »Nun ja, dein ganzes Leben.« Dein gesamtes Leben. Das ist die Natur des Lebens. Dein gesamtes Leben ist jetzt. Du musst jetzt atmen. Du musst heute essen. Du musst heute Wasser trinken. Du kannst nicht von dem Zeug von gestern leben, nicht wahr? Wenn du einen Tag lang mit all dem aufhörst, wenn du eine Minute lang mit all dem aufhörst, fängt das Leben an, herunterzufahren. Glaube nicht, was ich sage. Überprüfe es einfach. Überprüfe es mit deinem Leben. Lass mich so und so viele Tage leben. All die Jahre habe ich geatmet. Lass mich von dem leben. Versuche es. Sofort wird es dir sagen, so geht das nicht, du Idiot. Sagt es dir das oder nicht? Nein, nein, ich habe jemanden so sehr geliebt, und jetzt ist sie weg. Ich will sterben. Versuch es. Er sagt zur Hölle mit ihr, ich will leben, sagt das hier. Der Aktienmarkt ist abgestürzt, ich habe all mein Geld verloren, ich will sterben. Versuch es. Das Leben sagt zur Hölle mit deinem Aktienmarkt, ich will leben. Ja oder nein? Bist du lebensorientiert oder bist du todesorientiert? Das ist die Frage. Denn das Leben ist sehr kurz, aber der Tod ist sehr lange. Hallo? Die Menschen, die gestorben sind, sind für eine lange Zeit gestorben, nicht wahr? Die Menschen, die gelebt haben, lebten nur für ein paar Jahre. Es gibt kein langes Leben. Nur ein unglücklicher Mensch hat ein langes Leben. Andernfalls gibt es kein langes Leben. Wo ist das lange Leben? Sogar ich werde alt. Hallo? Jemand, der überschwänglich und freudvoll und involviert ist, wo ist das lange Leben? Es ist ein verdammt kurzes Leben. Ja oder nein? Ich segne euch mit einem kurzen Leben, nicht in Bezug auf die Zeit, sondern in Bezug auf die Erfahrung.